KI und Big Data spielt meiner Meinung nach auf zwei Ebenen eine Rolle. Es gibt die konkrete inhaltliche Ebene, da spielt es eine recht verbreitete Rolle. Das heißt, es wird an verschiedenen Stellen versucht, Jugendliche zu sensibilisieren für Aspekte von Big Data, von Interessen von großen Konzernen, von künstlicher Intelligenz und Datenauswertung. Und es gibt, meiner Meinung nach, die Hype-Ebene. Also äh, so wie in unserer Gesellschaft über künstliche Intelligenz und in ihre Möglichkeiten geredet wird. Und meiner Meinung nach wird äh, in der Jugendarbeit nach dem großen Hype nicht viel übrig bleiben. Der Jugendverstärker klingt recht interessant und entsprechende Angebote sind, ich, haben schon ein Potenzial für die Jugendarbeit. Ich glaube aber, äh, bei Lichte betrachtet sind die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz äh, am Ende auch wenn man noch die Entwicklung eindenkt, ähm, zu schlecht. Und äh, vor allem finde ich ethisch viel zu bedenklich, ähm, um sie dauerhaft in der Jugendarbeit einzusetzen.